Ich merke mir das nicht alles. Ja, geh. Hör mal einfach auf. Aber eigentlich schon arg, dass damals alles passiert ist. Ja. Voll brutal. Früher war nicht alles besser. Hast du diesen Post auf Facebook gesehen? Ja, meinst du den, der so die KZs und den Holocaust verleugnet hat? Voll. Ich habe mir gedacht, also darf er das eigentlich oder ist das nicht irgendwie verboten? Leos Bedenken sind hier durchaus angebracht. Dieser Kommentar leugnet den Völkermord und Kriegsverbrechen bzw. den nationalsozialistischen Völkermord, den sogenannten Holocaust insgesamt. Österreich hat zu diesem Thema aufgrund seiner Geschichte ein eigenes Gesetz erlassen, das Verbotsgesetz. Dieses Gesetz hat einen sehr hohen Rang und kann nur schwer wieder geändert werden. Das symbolisiert, dass die Taten, die durch dieses Gesetz unter Strafe gestellt werden, besonders verwerflich sind. Das Verbotsgesetz sieht auch sehr hohe Strafen vor. Damit sollen die Menschen davon abgehalten werden, sich nationalsozialistisch zu betätigen oder nationalsozialistisches Gedankengut zu verbreiten. Hier hat der User, der den Kommentar veröffentlicht hat, den Holocaust insgesamt geleugnet. Darauf steht eine Freiheitsstrafe von 1 bis 10 Jahren, sind die Tat oder der Täter besonders gefährlich von bis zu 20 Jahren. Strafbar ist das Leugnen oder Verharmlosen von nationalsozialistischen Verbrechen dann, wenn es öffentlich geschieht, also zum Beispiel auch auf einem Medium wie Facebook. Hier sind daher alle Voraussetzungen für eine Anklage durch die Staatsanwaltschaft gegeben und es kann zu einem Strafprozess kommen.